Merkel-Regierung verbreitet zum Tag der Pressefreiheit News. Jedes Jahr am 03. Mal wird der Tag der Pressefreiheit begangen. Merkels Pressesprecher Seibert ließ die Menschen wissen, die Merkel-Regierung werde die Pressefreiheit immer aufs Neue verteidigen, bei uns in Europa und darüber hinaus. pur. Seit 1994 ist der 03. Mai ganz offiziell der internationale Tag der Pressefreiheit. An diesem Tag soll zum einen an das hohe Gut einer freien und unabhängigen Presse erinnert werden. Es wird aber auch an entsprechende Einschränkungen und Beeinträchtigungen der Presse und Journalisten durch Willkür, Zensur und andere Zwangsmaßnahmen erinnert. In vielen Ländern ist eine zensurfreie Pressearbeit nur bedingt möglich bis sogar vollkommen unmöglich. Merkels Regierungssprecher Seibert nutzte den gestrigen Tag, um gestern in einer Pressekonferenz in Berlin zu versuchen, Fakten-News zu verbreiten. Die Pressefreiheit sei ein Grundpfeiler der Demokratie, ließ Seibert die Journalisten wissen. Die Bundesregierung werde die Pressefreiheit immer aufs Neue verteidigen, bei uns in Europa und darüber hinaus. Was Seibert in seiner Ansprache zu erwähnen vergessen hatte, war die Tatsache, dass für die UNESCO als Initiator dieses Erinnerungstages die Pressefreiheit eine Einheit mit der Meinungsfreiheit bildet. Beide sind in Deutschland in relativ großer Gefahr. Nicht zuletzt das hochumstrittene Maßschützensurgesetz, offiziell Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wird sowohl von den UN wie auch von Reporter ohne Grenzen als menschenrechtswidrig respektive äußerst problematisch bezeichnet. Auch in Deutschland gibt es eine hohe Zahl an tätlichen Übergriffen, Drohungen und Einschüchterungsversuchen gegen Journalisten. Allerdings geht man hierzulande etwas subtiler als in anderen Ländern vor. Hier poltet nicht etwa die Regierung selbst gegen die Journalisten los. Man hat ja in den Rundfunkritten bei den Sendern oder an den entsprechenden Schaltstellen in den Zeitungsredaktionen seine Leute sitzen, die im voraussagenden Gehorsam dem einen oder anderen regierungskritischen Journalisten seine Existenzgrundlage entziehen. Davon aber berichtete Seibert nichts.